Freunde, das ist die Uschi Uschi hier aus dem Dresdner Tierheim. Uschi ist ein knappes Jahr alt, schlauzer Mischling, etwa Knie hoch, super lebhaft, super sportlich, braucht noch Erziehung, braucht Bewegung, will ausgelastet werden und sucht Hey, dringend eine neue Familie. Uschi, na, lass, komm her. Und hat einen echt albernen Namen. <lacht>